Mein Name ist Joel Ernst, ich mache die Lehre in der Emil Frey AG Saffenwil als Fachmann Betriebsunterhalt. Als Fachmann Betriebsunterhalt ist man für das Gebäude zuständig, im Gebäude und außengebäude Gebäude, für Unterhalt, Instandhaltung, Grünpflege und Reinigung. Spass an meinem Beruf macht vor allem viel mit Leuten zu tun. Man hat viele Freiheiten, man ist manchmal allein, manchmal mit Leuten zusammen und wir arbeiten überall nicht nur an einem Ort. Die schwierigen Sachen in meinem Beruf sind, dass man immer wieder neue Herausforderungen hat, die man vorher noch nie hatte. Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man hat eigentlich nie Gleiche, man macht jeden Tag etwas Neues. Es gibt Sachen, die sich wiederholen, aber es gibt immer etwas, was man noch nie gemacht hat. Dem Frey ist sehr ein guter Arbeitgeber, weil wir einen sehr respektvollen Umgang miteinander haben.